In dieser Übungsaufgabe sollen wir ein Inventar in eine Bilanz verwandeln. Wir fassen also Positionen zusammen und formatieren um. Auf der linken Seite der Bilanz, auf der Aktivseite, steht das Vermögen, geordnet nach der Zugehörigkeitsdauer zum Unternehmen. Das Anlagevermögen verbleibt längere Zeit im Unternehmen. Dazu gehören Grundstücke und Gebäude, Fuhrpark, Einrichtungen und vor allem die Produktionsanlagen. Das Umlaufvermögen, wie der Name sagt, verbleibt nur kurzfristig im Unternehmen. Dazu gehören Handelswaren, Forderungen, Bankkonten und die Barbestände. Auf der rechten Seite der Bilanz, auf der Passivseite, steht das Kapital. Wir addieren das Fremdkapital. Dazu gehören die Verbindlichkeiten bei Geldinstituten langfristig, mittelfristig und kurzfristig und die Lieferantenkredite. Die wichtigste Position in der Bilanz ist das Eigenkapital. Rechnerisch ergibt sich das Eigenkapital als Differenz zwischen Gesamtvermögen und Fremdkapital. Nun haben wir alle Zahlen zusammen, um unsere Bilanz aufzustellen. Auf der aktiver Seite das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, ein Gesamtvermögen von 455.000 Euro. Auf der passiver Seite das Eigenkapital und das Fremdkapital, auch hier ergeben sich 455.000 Euro als Summe.